Denkblasen, Folge 3, heute zum Thema Wut und Ärger. Mein Name ist Branko Chanak auf der anderen Seite der Skype-Leitung wie äh, jedes Mal Katharina Weber. Hallo Katharina. Moin Branko. Tja, wir haben ähm, hier ein paar äh, technische Firlefants schon gemacht. Ich hatte auch einen schönen Einstieg ins Thema Wut und Ärger, aber dazu vielleicht nachher noch mehr. Ähm, das äh, ist jetzt ein Thema, was uns äh, beiden, glaube ich, ganz gut äh, von der Seele geht, da wir beide äh, von etwas, na wie soll ich das positiv ausdrücken, aktiverem Gemüt sind. Feuriges Temperament. Feuriges Temperament, genau. Deswegen sind wir mit, mit diesem Thema auch immer ganz gut verpa äh, verpasst. Ich verpasse mir gleich auch ein. Äh. Ja, Wut und passt uns das Thema steht uns zu Gesicht und macht einen zierlichen Fuß. Ja, ich glaube auch. Wut und Ärger kommt ähm, zumindest in dem Kontext, in dem wir so unterwegs sind, kommt das immer so schön. Also Doppelpack daher. Äh, das fand ich äh, jetzt, wo ich mich darauf vorbereitet habe, ein bisschen interessant, dass man immer Wut und Ärger. Ähm, so ich zumindest oder wir so im Kontext hm? nennen miteinander, wobei ich in der Wikipedia mich vorbereitend gelesen habe, ähm, Ärger ist eher so der übergeordnete Begriff und Wut ist das darin verpackte oder die, der besonders starke Ausschlag des Ärgers. Vielleicht fangen wir einfach wieder mit unserer allseits beliebten und bewährten Wikipedia-Definition an. Katharina, möchtest du? Dann fange ich mal mit Ärger an, weil es die übergeordnete ist, okay? Ja. Ärger, auch Verdruss, ist eine spontane, innere, negativ-emotionale Reaktion auf eine unangenehme oder unerwünschte Situation, Person oder Erinnerung. Das, was Ärger hervorruft, das Ärgernis, kann eine Frustration, etwa eine Kränkung sein. Das bewusste Hervorrufen dieser Emotionen durch andere wird als Ärgern bezeichnet. Mit Ärger umschreibt man eine ganze Gruppe von negativen Gefühlen, die verschiedene Erregungsniveaus und Intensitäten aufweisen können. Die stärkste Form ist die Wut, welche dem Gegenüber aufgrund möglichen aggressiven Verhaltens selten verborgen bleibt. Leichtere Formen des Ärgers sind zum Beispiel Unbehagen, Unmut oder Missmut. Diese Emotionen sind als innere Reaktionen zunächst spontan und in aller Regel unvermeidbar. Sie sind als solche weder gut noch schlecht, also nicht moralisch zu werden. Also ist der Ärger was, was uns ähm, ähm, aus verschiedensten Gründen an verschiedenen Stellen jederzeit ereilen kann, ja? Wenn ich das hier richtig verstehe. Mhm. Äh, ob daraus jedoch Wut wird, das entzieht sich ja nicht unbedingt meiner Kontrolle. Ich meine, wenn ich so aufblühenden Ärger sehe, ich kann ja dadurch, dass ich mich ähm, mit mir bewusst auseinandersetze und so gewisse Muster an mir schon kenne, kann ich ja frühzeitig einschreiten, damit es erst gar nicht in die in die Wut ausartet. Mhm. Genau. Also, so erlebe ich das auch. Ich meine, jeder von uns kennt irgendwas, wo es innerlich anfängt, so ein bisschen zu lodern. Nach dem Motto, also, das wäre ja nur wirklich nicht nötig gewesen, der sollte doch. <lacht> ja? Sollte Sätze Pünktlich werden. sein. Mhm. So, wenn der innere Gedanke kommt, der sollte doch, dann sind wir am meisten schon irgendwie in so einer eher ärgerlichen Stimmung unterwegs. Mhm. Wobei das ja sofort damit zu tun hat, mit äh, mein Erwartungshorizont wurde irgendwie äh, ja, beschädigt oder nicht eingehalten, wenn ich so ein äh, der-sollte-doch-formuliere. Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Also, dass das mit dem Erwartungshorizont zu tun hat. Und der Erwartungshorizont hat was zu tun mit, ich habe mir ein Bild schon vorher von einer Situation oder einer Person gemacht. Ja. Mhm. Ne? So, wie Bertolt Brecht so schön macht, ähm, und mache dir ein Bild von einem Menschen und dann sehe zu, dass der Mensch diesem Bilde gleichkommt. Hm. Ja, wo wir ähm, einfach ständig mit solchen Bildern im Kopf unterwegs sind. Ja. Und, dann und mit, dadurch. Dann mit der Realität immer wieder kollidieren oder das, was richtig. wir als solche wahrnehmen. Ne? Genau. Das, das, und genau an solchen Momenten wie Ärger oder so äh, können wir feststellen, dass wir mit Konzepten im Kopf herumlaufen und uns eine Realität vorgestellt haben, die dann nicht eintritt, hm. wie wir sie uns erwünscht, erhofft oder manchmal auch befürchtet haben. Hm. Ähm, ja. Wenn, wenn diese, diese Bewusstmachung, was da gerade abgeht, nicht funktioniert, dann kann sich das ja durchaus äh, in die Wut steigern. Ich bringe mal noch gerade hier die Definition von Wut. Mhm. Die Wut ist eine sehr heftige Emotion und häufig eine impulsive und aggressive Reaktion, ausgelöst durch eine als unangenehm empfundene Situation oder Bemerkung, zum Beispiel eine Kränkung. Wut ist heftiger als Ärger und schwerer zu beherrschen als der Zorn. Auf den kommen wir vielleicht gleich noch. Wer häufig in Wut gerät, gilt als wüterig. Implizit ist damit ausgesagt, wer leicht in Wut gerät, ist weniger gut imstande, sich selbst zu kontrollieren. Die Wut gilt in den meisten Kulturkreisen als verwerflich und ist gesellschaftlich nicht akzeptiert. Sie entspricht nicht dem erwarteten Sozialverhalten. Hier wieder auch Erwartungen schon wieder. Trotzdem hilft sie in vielen Fällen, den Willen durchzusetzen. Das fand ich ganz interessant an dieser Definition, dass nach hinten raus so ein kleiner Schwenk in der, äh, wofür ist das ganze denn dann gut kommt mm, ne? mm. also wobei ich aber auch einerseits ist wut natürlich was was so als als wenn ähm, auf die frage wozu ist das gut vielleicht dazu auch dienen kann äh, ähm, diese ärger diesen ärger loszuwerden so als ventil ja? Dass dann man dann auch wütend ist, man ähm, mal so richtig abdampfen kann und äh, das sich dann auch wieder reingeholt hat. Aber ich kenne das auch, dass man sich in so eine Wut reinsteigern kann und dann ständig mit dem Ding mit sich rumläuft. So, ne? Ich habe so, hab so Punkte und es gibt immer so, ähm, es gibt so zwei, drei, vier Begebenheiten, die eigentlich so ein Ärgernis für mich sind wo ich mich über andere ärgere oder in dem Zusammenhang, wie das gelaufen ist oder sowas, wo ich merke, wenn ich mich da reinbegebe oder wenn ich daran denke, dann bin das ist ärgerlich. Das ist kann ich mich ganz gut selber mit ärgern, das wieder hervorzuholen. Und ich habe dann immer die Wahl, entweder ich verschiebe meine Gedanken auf was anderes, konzentriere mich auf andere Dinge, oder ich kann mich da wieder volle Pulle begeben und dann auch richtig wütend werden über eine Situation. Ja. Das ist mir genau so bekannt. Es gibt Situationen, die Ärger auslösen, die sind wie so ein Steinchen im Schuh. Hm. Die scheuern immer. Und je länger sie andauern, desto wunder wird die Stelle. Ähm, desto empfindlicher und sensibler wird man, wenn diese Situation wieder auftaucht. Und dann kann ich schauen, A, ob ich den Stein aus meinem Schuh entfernen kann. Das heißt, ob ich grundsätzlich etwas tun kann, um dieser Situation anders zu begegnen, hm. sie erst gar nicht eintreten zu lassen oder meine Konzepte im Kopf zu ändern. Und ich kann auch, genau wie du das sagst, stundenlang über Situationen nachdenken und mich da reinsteigern. Das ist etwas, dessen wir uns bewusst werden können. Dass, dass man so eine gewisse Geisteshygiene oder oder Psychohygiene betreiben kann. Ne? Richtig, genau. Und das, und ich glaube, das sind sogar tatsächlich zwei Dinge. Das eine ist eine Psychohygiene, wo ich anfange wahrzunehmen, welche Emotionen in mir toben und quasi so innerer innere Beobachterrolle einnehme. Ja. Einfach sagt: oh, da ist jemand, der ist jetzt aber giftig und gallig. Und das andere ist, eine Geisteshygiene, eine Geistesdisziplin zu entwickeln und zu sagen, hm, wenn ich merke, dass ich ärgerlich bin. Also den, den Stein im Schuh bemerke, ja? Ja, also was ich wahrnehmen kann, das ist immer so ein winziger Punkt oder ein Punkt in diesen Denkvorgängen. In dem ganzen Kontext von Wut und Ärger. So ein Punkt, wo ich wahrnehme ah, jetzt werde ich pampig, jetzt werde ich sauer. Hm. Jetzt ist irgendwas. Und ein, es gibt so einen Punkt, wo ich entscheiden kann, lasse ich mich da weiter reinfallen, folge ich der alten Gewohnheitsmustern, mich weiter aufzuregen, oder mache ich einen Stopp und sag Moment, das macht jetzt keinen Sinn. Manchmal finde ich nämlich, ist es ist so, dass man durch diesen Ärger, wenn man das mal aufdröselt, diese ganzen, die sollten doch oder der sollte doch, hm. ja, dass man ein unheimliches Kreativitätspotenzial hat. Vor allem, man hebt sich selber auf, äh, ja, auf eine andere ähm, gedankliche Ebene. Ich wollte gerade sagen, eine andere Gesprächsebene mit sich selber. Ne? Das ist ja in dem Moment fange ich ja, wenn ich bewusst darüber nachdenke, was die denn sollten und merke, okay, was sollten die denn mal und warum finde ich jetzt gerade, dass die das sollten, mhm. verlasse ich ja schon diese Ebene und gucke da als mit, mit einer anderen Distanz oder einer anderen Reflektiertheit ja. drauf. Ne? Genau. Und das Wunderbare ist, dass, was ich finde, ist einerseits, ähm, ich hatte heute Morgen so eine Situation hier wo ich Kenntnis kriegte, wo wieder irgendwelche Dinge ähm, nicht so glatt laufen oder Chancen einfach vertan werden, mhm. weil man vorhandene Ressourcen nicht nutzt. Ja? Weil man Können, Wissen, Fähigkeiten, Fähigkeiten nicht nutzt, äh, verzichtet man auf richtig große Mengen Geld. Mhm. So. Das ärgert mich, wenn man auf der anderen Seite Umfragen startet: von Ach, unterstützt uns doch bitte, wir haben jetzt gerade Schulden, lalala. Dann ärgert mich, ich werde sauer, hm. weil das so hypokritisch ist, ja? paradox ist, verrückt ist, ignorant ist, was auch immer. Ich könnte da jetzt ohne weiteres richtig einsteigen, merkst du schon. Hm. Ähm, aber in dem Moment fängt bei mir auch ein kreatives Denken an. Was könnten die denn tatsächlich alles machen? Was sind denn die Ressourcen, mit denen man arbeiten könnte? Mhm. Ja? Das ist das eine. Und ähm, wenn man Wut und Ärger hat mit diesem äh, die sollten doch oder der sollte doch, ne? mhm. dann wissen wir mal wieder aus der gewaltfreien Kommunikation, dass dieses die sollten doch, wenn man diese Sätze mal aufschreibt und sich genau anguckt, ist es wie ein riesengroßes Hinweisschild, ähm, was eigentlich für Bedürfnisse, also auf der persönlichen Ebene, die eigenen Bedürfnisse ne? die, die im Mangel sind. Mhm. Ja? Also, wenn da zum Beispiel, ich bin mit jemandem verabredet, der kommt zu spät oder der kommt gar nicht, ohne was zu sagen, dann ist im Kopf du, äh, Schon wieder, der sollte doch mal pünktlich sein. Hm. Ja? Dann habe ich da, das kann ich dann noch in einem zweiten Schritt näher untersuchen, aber im ersten Anlauf würde ich sagen, ich habe ein Bedürfnis nach Respekt, dass meine Zeit und meinen Einsatz, mein Engagement, meine Zuverlässigkeit respektiert wird. Da sehen möchte, dass das jemand wertschätzt, ja? anerkennt ist und sagt, hm, du bist da pünktlich, ich auch. Hm. Und dass auch meine Zeit, meine Lebenszeit, mein Commitment gewürdigt wird. Ja. Und dass ich ein Bedürfnis nach Balance habe, dass wenn ich ein Commitment mache, dass der andere auch ein Commitment macht. Ja? Also dahinter tut sich so ein ganzer Fächer von Bedürfnissen auf, die ich natürlich dann im nächsten Schritt genauer ähm, anspüren kann, und wo dann der Pegel ausschlägt oder die Entspannung am größten wird, hm. das spüre ich. Genau, das ist es. Genau, das war's. Hm. Wenn ich mich verbindlich zeige, dann möchte ich auch, dass der andere verbindlich ist. Hm. Ha? Ansonsten kann ich das ja auch alles ganz entspannt nehmen, nach dem Motto, komm mir heute nicht komm mir morgen. Ja, aber so, so äh, dieses Steinchen im Schuh ist ja ein guter, ähm, das ist ja ein gutes Bild oder das ist so dieser Stein des Anstoßes. Das ist mhm. ein relativ kleiner Punkt, ich kann das nur äh, bildlich wiedergeben, wie sich das in mir anfühlt. Das ist so ein, so ein Knoten von Ärger. Wenn ich den einfach so, dem einfach so gewähren lasse, dann äh, kann ich immer schön nach außen zeigen. Irgendjemand ist schon Schulter dran. Äh, in dem Moment, wo ich den so aufdrösel, wie du das gerade vorgemacht hast, ähm, nehme ich ihm einerseits diese negative Kraft und aber äh, entfalte die positive Kraft, weil ich lerne ganz viel ähm, über mich dadurch. Im Idealfall, mir geht es jedenfalls damit so, wenn ich, wenn ich gut damit bin, einen guten Tag ab, was das angeht, dann kann ich das so aufdröseln, dass ich hinterher ähm, freundlich mir selbst gegenüber bin, dass ich, ach so ist das, das sind deine Bedürfnisse, ach so, das brauchst du also, das steckt für dich mhm. dahinter. Und plötzlich tritt das, was der andere gemacht hat oder nicht gemacht hat, in den Hintergrund, das ist dann sein eigenes Problem, ja. Mhm. Ähm, äh, da erwarte ich dann gar nicht mehr, dass jemand anderes mir meine Bedürfnisse erfüllt oder mich glücklich macht, wenn ich mich selber in die Lage versetzt habe, überhaupt meine Bedürfnisse zu erkennen, und äh, ich bin ein erwachsener Mann, ich kann für äh, mich selber sorgen. Ich bin nicht mehr wie ein kleines Kind darauf angewiesen, dass jemand anderes mir meine Bedürfnisse erkennt und dann auch noch erfüllt. Das ist ja, ähm, ich, für mich hat Ärger oder diese Form des Ärgers, diese, diese, ähm, diese plötzlich auftretende Ärgerenergie, die hat für mich was sehr Kindliches, was sehr Altes. Mhm so ne mhm. Und das ist was, was ich, weiß ich nicht, so, so die knüpft wahrscheinlich an früheste Emotionen an und da halt die negativen. Und äh, da bist du als, als Kleinkind, bist du darauf angewiesen, dass jemand von außen erkennt, was ist dein Problem, wie kann man das ändern, was kann man da machen. Mhm. Und, und dann dieses, dieses Wohlgefühl wieder oder dieses Gleichgewicht, was du eben schon sagtest, diese Balance wiederherzustellen. Genau. Und, und das tue ich ja bewusst in dem Moment, wo ich anfange, mir genau diese Ärger, diesen Ärgerknoten mal aufzuknoten und aufzudröseln. Exakt, ganz genau, so ist es. Und das ist das Spannende und das finde ich die, die, die Fruchtbarkeit an dem Ärger- und Wutprozess, dass ich, indem ich mir eine neue Art der Umgehensweise erschaffe hm. und entwickle mache ich mich kompetent, selbstkompetent, selbstwirksam hm. und ich mache mich unabhängig. Es ist genauso nach meiner Einschätzung, wie du sagst, als Kinder sind wir darauf angewiesen, dass ein Erwachsener durch Einfühlung, durch Empathie spürt, was wir als Säuglinge brauchen und dafür sorgt, dass das getan wird, was wir brauchen. Hm. Also, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Du kannst an dem Weinen oder an dem Schreien der Kinder hören, in der Regel, um was es geht. Ja, auf jeden Fall. Ne? Da gibt es, wir ja. könnten jetzt anfangen aufzudröseln, was es für, für ähm, ähm, von, von ähm, einfachem unlustigen Gejammer mhm. über äh, wirklich angefressenes Genöle bis hin zu schmerzhaften mir tut hier ganz doll was weh und äh, Panik, Schockschrei. <lacht> ja. Gibt es ja, ja die verschiedensten ähm, Tonlagen. so ne? Ja, ja. So, und ich vermute, ich bin mir aber nicht sicher, ich würde einfach mal sagen, also der landläufige Umgang mit Wut und Ärger nämlich das einfach auf den anderen abzuschießen, hm. ist quasi ein Überbleibsel, eine gewo entwickelte Gewohnheit, ein Gewohnheitsverhalten, ähm, das dadurch zustande gekommen ist, dass wir im Laufe unseres Entwicklungs-, Erwachsenwerdensprozesses uns nicht ausreichend kompetent erfahren haben, für unsere eigenen Bedürfnisse zu suchen, zu sorgen. Oder das nicht, äh, vielleicht ist das, mir kommt es eher vor wie ein, ähm, das ist das. Typische Verhalten als Kleinkind. Du kannst nicht anders, ähm, als deinen Ärger auf andere abzuschießen, die dann dafür sorgen, dass sich das ändert, wenn mhm. du aber nie in deiner Entwicklung äh, oder in deiner Erziehung oder wie auch mein, immer man diesen, diesen, ja, den, den Prozess des, des Wachstums <lacht> auch nennen will wenn du dann nie mit äh, bewusst umgegangen bist oder gelernt hast, bewusst damit umzugehen oder dich davon abzulösen, von dieser Hilflosigkeit. Ne? Irgendwie, das ist ja, mhm. ab, ab, irgendeinem, mhm. ab irgendeinem Punkt ist diese Hilflosigkeit ja selbst verschuldet. Du, du kannst ja nicht irgendwie äh, ich, äh, Ja und nein, würde ich sagen. Ne, das ist halt ähm, äh, Du kannst, Stell dir vor, du hast eine Situation, wo er zwar zwei Hände und einen Löffel hat, mhm. Ja. Und sich aus dem Topf füttern könnte. Mhm. Aber das Umfeld ist so, ich sag mal, kontrollierend, dass du dich nicht traust, es zu tun. Ja. Dann entwickelst du eine Handlung von, ähm, eine Haltung von, ich traue mich nicht, ich darf nicht, wenn ich mich für mich einsetze, kriege ich eine auf die Schnauze. Mhm. Ja, dann hast du zwar... Rein, rein, rein technisch gesehen sozusagen, die Möglichkeit, das zu tun, aber die, das unterstützende Umfeld fehlt. Mhm. Und dann entwickelst du einen solchen Habitus, der dich abhängig macht oder kleinkindhaft macht und so weiter. Und du entdeckst, wenn das Umfeld wechselt in ein unterstützendes Umfeld, hast du gar nicht mehr die Möglichkeit wahrzunehmen, dass dieses Umfeld auf einmal anders ist und dass es unterstützender ist. Sondern du bist schon so in deinen Gewohnheitsbahnen quasi wie so eine, wie so eine kleine Eisenbahn, die immer im Kreis läuft. ja? Und dann wollen dir ständig immer alle was, obwohl es vielleicht gar nicht so ja. ist. Du hm. kriegst gar nicht mit, dass du die Weichen anders stellen könntest. Hm. Ja, Du kriegst nicht mit, dass du der, der, der Chef dieser Modelleisenbahn bist. Ja. Ja? Und an jeder beliebigen Stelle eine Weiche anders stellen könntest. Hm. Du erlebst dich nicht als derjenige, der Steuersteuermann Steuermann in deinem Leben ist. Hm. Weil du lebst einfach so vor dich. Na, du sitzt nicht auf dem Fahrersitz, du wirst gefahren. Du so, machst ne? einfach Dinge so. Hm. Richtig. So. Und ähm, deswegen ist es so, dass ich, also da, deswegen ist Wut und Ärger so eine kostbare Qualität, finde ich. Weil sie immer wieder der Stein des Anstoßes ist, wo ich merken kann, Moment, will ich da einfach so weitermachen? Mhm. Oder äh, ist es so, dass ich aufgrund meiner Wutanfälle ähm, immer wieder Zurückweisungen erlebe, soziale Zurückweisungen, ähm, die mich auch schmerzen mhm. und die für mich ein Motivator sein könnten, mich zu ändern? Mhm. Was ich mich auch gefragt habe, so in, im Vorgriff auf die Sendung, ich habe mich jetzt in letzter Zeit öfter mal mit dem Thema Introvertiertheit, Extrovertiertheit auseinandergesetzt. Mhm. Ich bin ein sehr extrovertierter Mensch, ich lebe mit ein, einer Frau zusammen, die sehr introvertiert ist. Du kennst das äh, Prinzip mit äh, Jürgen in Andersrum wahrscheinlich sehr gut. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe durch, ähm, durch verschiedene Anknüpfungspunkte jetzt, haben wir habe ich echt nochmal besser verstanden, wie die Welt wohl aus Sicht eines introvertierten Menschen sein muss und dass wir blöderweise in einer Gesellschaft zurzeit leben, die das Extrovertierte überbewertet und das Introvertierte irgendwo abwertet oder das nicht für die Qualitäten, die im Introvertierten drin stecken, nicht für äh, so wertvoll erachtet. Keine Ahnung, wie ich das, wie ich das formulieren soll. Mhm. Und ich habe auch den Verdacht, ähm, zwar können extrovertierte wie introvertierte Menschen, und es gibt ja auch Mischformen und das ist alles nicht, es gibt nicht die reine Lehre, das ist ja nicht schwarz-weiß, aber äh, dass Extrovertierte Menschen anders mit ihrem Ärger und ihrer Wut oder mit ihrem Ärger erstmal umgehen und ähm, leichter Richtung Wut schwenken können, als Introvertierte das tun, wo Introvertierte vielleicht einen viel direkteren Zugang zu dieser Aufdröselebene haben, die wir gerade besprochen haben. Also, es ist so, so ein Verdacht ist das mal so, ne? dass, dass dann ähm, dass ein Introvertierter eher halt mal Stopp sagt und darüber nachdenkt was hat das mit mir zu tun, was sind meine Bedürfnisse dahinter, was könnte, wie, könnte das, äh, wie könnte ich das noch anders lösen, als äh, das jetzt als Giftpfeiler auf andere zu schießen? Also wie, wie, was, was, was denkst du? Das ist so mein Verdacht einfach mal dazu. Haben es Introvertierte mit, mit, der, mit dem Ärger leichter? Ich bin mir da nicht sicher, ob ich dir da wirklich folge in diesen Überlegungen. Was ich eher erlebe ist, um, dass Menschen, die sich nicht so stark nach außen äußern, nicht unbedingt einen selbstreflektiven Prozess machen. Mhm. Sondern die halten das zurück und agieren das anders aus. Mhm. Also Jürgen ist zum Beispiel früher, wenn ich so explodiert bin, ja, um, anstatt da stopp zu sagen und sich zu, zu artikulieren um, ist der einfach für zwei tage verschwunden hm. ist einfach abgehauen hm. ich wusste nicht wo der war hm. ich habe mir sorgen gemacht Ja, der ist einfach verschwunden hm. und dann irgendwann ist er wieder aufgetaucht das schwierige finde ich, wenn da nicht drüber gesprochen wird, wenn das nicht geklärt wird, dann entwickelt sich so langsam eine Müllhalde. Das schwarze Büchlein, ne? Und das, ähm, das finde ich eine ganz unangenehme Situation. Wo dir dann hinterher wieder vielleicht im ganz anderen Kontext Dinge vorgeworfen werden, die dort gar nicht hingehören, sondern an einer anderen Stelle ihre Wurzeln haben, ne? Das ist die eine Variation, das schwarze Büchlein oder das Schuldenkonto. Das andere ist einfach, Jürgen, der, der ist da nicht so nachtragend oder so, äh, oder hält mir das vor, oder ja schon wieder ein Ausdruck dessen, was in ihm vorgeht, mhm. sondern es ist einfach ein, auch bei mir als extrovertierter Frau oder extrovertierte Menschen, ist es dann eher so ein, ähm, Aha, wenn ich das und das mache, dann haut er ab. Hm. Und dann habe ich zwei Nächte, die ich wach liege und mich sorge, wo er abgeblieben ist. Hm. Und es hat auf Dauer, auf mich und meine Fähigkeit, mich zu artikulieren oder mich in diese Beziehung, mich artikulierend einzubringen, einen hemmenden Effekt ich fange an zu schweigen. Hm. Und das heißt, dass das nicht ausgesprochene was zum Ärger geführt hat, immer mehr wird. Hm. Und dass so eine Beziehung sich voneinander distanziert. So ja? als, als falsch verstandener Selbstschutz auch vor, äh, vor dem, was da lauert, ja? Ja. Wenn ich weiß, dass ich da indem ich mich artikuliere und indem ich mich auch artikuliere mit meiner Not. Denn Wut und Ärger haben auch was zu tun mit ähm, da ist eine echte Not. Hm. Da geht was richtig an, ähm, an Dinge, die mir sehr bedeutsam sind. Die haben was mit Selbstschutz zu tun. Hm. Ja? Je mehr meine Integrität durch das Verhalten des Anderen bedroht ist, desto größer ist die emotionale Energie, die da in Wut oder Ärger gesteckt wird. Hm. Ja? Und wenn solches kommt und man sich nicht irgendwie darüber verständigen kann, wie man kooperativer miteinander umgehen kann, hm. wenn das geblockt wird, dann wird die Beziehung nach meinem Erfahren in den letzten 13 Jahren, wird sich in gewisser Weise, da entsteht eine Lücke. Hm. Ja? Da ist dann nicht mehr so eine Innigkeit. Hat mit eng zu tun. Hm. Ja? Verstehe ich. Und ich kenne ich kenn solche Situationen auch aus anderen Konstellationen oder so, dass ja, sich solche ja. Distanzen entwickeln. Ähm. Ja. Ähm, weswegen ich da eben drauf kam, oder unter anderem drauf kam wie das vielleicht, äh, wie Wut und Ärger sich auch handhaben oder, oder im Positiven sich auch beeinflussen können bei solchen unterschiedlichen äh, Charakterausprägungen ähm, mit Julia passiert es mir öfter, dass ich Ärger mich über irgendetwas dann ärgere ich mich meistens in der Sache. Das hat irgendwas Faktisches. So, ja? Da gehe ich gar nicht meine Bedürfnisse, gar nicht auf die emotionale mhm. Ebene, sondern der mhm. sollte doch mal, der hätte doch mal, das kann doch gar nicht sein. Man macht doch ganz normal so und so und ich erwarte, das von einem normal erwachsenen Menschen das her und nö, nö, nö, nö, nö. Ja? Mhm. Julia ist so klug, dass sie ähm, entweder, also ich beobachte das öfter, dass sie im ersten Moment irgendwo in die Diskussion einsteigt ohne mir jetzt wirklich Kontra zu geben. Und dann plötzlich gibt es so einen so Schaltpunkt, da nimmt sie meine Hand und übernimmt für mich diese Emotionalität. Und von wegen, dass dieses auch wenn sie es so nicht sagt, dieses, oh, ich sehe, dass du dich ärgerst. Mhm. Manchmal kriege ich das gar nicht, inzwischen kriege ich das viel bewusster mit, dass das passiert. Ne? Mhm. Oft passiert es mir aber, dass ich das nicht mitkriege, dann rege ich mich halt weiter auf und so weiter. weil mhm. Julia ist so klug, da nichts weiter zu, zu sagen sondern dass Sachebene sie mir, zu Argument, ja genau, ja. aber dass sie dass sie dann auf ähm, ähm, das ist mir schon so oft passiert mit ihr, dass sie mir an einer Stelle, wo es ähm, wo ich dann nicht verärgert war, wo ich ruhig und sachlich war, wo ich mich emotional verbunden gefühlt habe, dass sie dann auf diesen Punkt zurückkam und mir dann ihren Punkt zur Sache gesagt hat, der in dem Moment ja. für mich völlig einleuchtend war und da hat sie natürlich total recht und ich das einfach viel besser annehmen kann sodass mhm. sie mit, mit, ihrem, mit ihrem Temperament, ähm, ja, wie soll ich das sagen, mein Ärger ne, nicht auffängt, sondern irgendwo ins, äh, im Positiven ins Leere laufen lässt und mir dann an einer Stelle, wo ich das wirklich hören kann, mir Dinge zurücksagt. So. Also wo wir uns im, mhm. ähm, im Positiven ähm, gut ergänzen mit unseren Charakteren. Mhm. So, ne? mhm. Und es ist vielleicht sogar es ist vielleicht bei euch, weil ihr euch so ergänzt, und es ist genau das, was in der GfK ganz angestrebt wird. Wenn einer da wirklich in Brast ist, dass ich dem erstmal, die GfK-Leute nennen das Einfühlung. Mhm. Also auf der emotionalen Ebene mich einschwinge und ähm, da andocke, wo der gerade emotional ist. Mhm. Ne? Und mich darauf einlasse, mit dem gemeinsam erstmal diese emotionale Ebene zu sein. Ja? Mhm. Nicht mit dem gleichzeitig zu schimpfen, sondern zu sagen, ja, das, ist auch, das, das kann ich verstehen, dass das für dich doof ist und hm. dass du dir wünschst, anders tralala, was hm. alles schön formulieren kann. Und dann, wenn dieses emotionale Peak, dieser emotionale Höhepunkt abgeflaut ist, wenn da langsam die Energie raus ist, dann kann man wieder auf die Sachebene gehen. Hm. Ja. Das, also das finde ich für mich auch immer ganz wichtig, den Unterschied zu sehen zwischen der, dieser emotionalen und der faktischen Ebene, egal ob das bei, bei anderen ist, ne? mhm. dass ich mhm. mir viel bewusster als früher mache, wenn sich da jemand aufregt oder jemand traut, das muss ja jetzt nicht nur mit Ärger zu tun haben, sondern jemand ist vielleicht traurig mhm. oder jemand ist, äh, ähm, weiß ich nicht, besonders glücklich, freut sich wegen irgendwas voll den Ast. Da kann ich natürlich herkommen und gleich mal sagen, ja, aber sei mal vorsichtig, Ne, das siehst du vielleicht jetzt ein bisschen okay. zu rosig, das könnte mhm. ja so und so sein. Ich kann, Das ist die Faktenebene, das mag ja auch faktisch auch so sein, aber ich kann auch daherkommen und sagen so, wow, du freust dich gerade, du leuchtest gerade, ganz wunderbar, ist das toll, dass mhm. du dich so freust. Das macht mir mhm. allein beim Hingucken zu sehen, wie du dich freust, macht mich schon glücklich. So ja, Das ist einfach ganz wunderbar mhm. Mhm. und im Positiven wie im Negativen einfach teilzuhaben an der Emotion des Anderen. Mhm. Ohne mhm. das sofort mit der ähm, Ich glaube Ich muss mal wieder Klischees aus eigener Ansicht dreschen Aber ich glaube Männern, Männern Mir zumindest Fällt es viel leichter auf dieser Faktenebene Unterwegs zu sein mhm. ne? und, und weiß ich nicht Höhe, Breite, Gewicht ähm, äh, Temperatur von irgendwas äh, Zu messen und äh, zu bewerten Dann auch wieder Anstatt die innere Qualität zu sehen ne? Und deswegen ist es so, ähm, es ist für mich dann immer wieder, äh, euch allen da draußen, denen das leicht von der Hand geht, ja, ich bin trotzdem jedes Mal stolz auf mich selber, wenn ich äh, die Emotions- und die Fakten eben auseinanderkriege oder halt, äh, wenn ich in Ärger gerate, bewusst wahrnehme, oh, du gerätst gerade in Ärger. Selbst wenn ich es nicht mhm. abwenden kann, aber das reicht mir oft schon, bin ich im Nachhinein, freue ich mich dann an, du hast es wenigstens gemerkt. Das heißt schon mal, du bist nicht mehr so fremdbestimmt von dir selbst, dass, es, dass du, ich habe in Zukunft die Chance, da noch besser zu werden. Es ist nicht schlimm, wenn mir das jetzt mhm. Mhm. nicht gelingt und ich bin kein schlechterer Mensch, ich bin ein besserer Mensch, weil ich wenigstens bemerkt habe, dass da gerade was im Busch ist. Auch wenn ich dann den Busch dann vor lauter Ärger einfach angezündet habe, anstatt zu gucken, was da, was da wirklich los ist. So, ne? das ist, das ist. Das ist ein ganz schwieriger Prozess und ich beneide Menschen, die von außen ähm, oft äh, danach aussehen, als würden sie da viel einen viel besseren Zugang zu haben und viel sachlicher was heißt sachlich, aber viel äh, direkter mit zu sein und viel leichter die Ebene wechseln zu können. Vielleicht gelingt das auch manchen von Natur aus einfacher, aber es ist eigentlich es ist ein Lernprozess. ne? Richtig. Es ist letzten Endes ein Sozialisationsprozess. Und dann ist unsere Sozialisation in unserem Kulturkreis schlicht und ergreifend unvollständig. Inwiefern? Weil es wirklich zu wenig im Bewusstsein ist. Und ich glaube aber nochmal ergänzend auf einen Punkt bei dir zurückzukommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, diese emotionale Ebene anzusprechen, mitzugehen, ähm, transparent zu machen, auszusprechen und gleichzeitig auch die Sachebene einzubringen und zu sagen, du freust dich richtig, wenn du merkst, dass dir das mit den und den Programmierungen oder mit den Geräten leicht von der Hand geht und dass das funktioniert hm. und du dich darauf verlassen kannst, dann hm. bist du einfach glücklich, weil das ist da dein Anspruch nach nach äh, Schönheit, nach Eleganz und Leichtigkeit, deine Wünsche nach Verbundenheit und kreativem Tun, Das ja, hm. das ist da alles drin. Wenn diese Emotionen mit der Sachebene verbunden werden, dann gibt es außerdem noch die Chance, auf der Sachebene sich bewusst zu werden, dass diese Dinge es sind, die einem Freude machen hm. oder die einen ärgerlich machen. Und man dann auch auf der Sachebene anfangen kann zu drehen und zu arbeiten und zu entwickeln und zu verbessern, zu optimieren. Und hast du nicht gesehen, wie Kontexte, Alle danach tun kann. sachliche Kontexte einfach so herzustellen, dass man, dass dieses, ich meine, Gefühle kannst du nicht machen, so, die sind, die entstehen halt, ne, aber du, du kannst ja nee, das, oft, stimmt nicht. Nee? das stimmt nicht, ne, das stimmt nicht, nee. Kannst du Gefühle machen? Ja, <lacht> du auch. Ja? Ja. Du kannst dir einfach eine Situation vorstellen. Du kannst im, Bi im Kopf Bilder erzeugen hm. von einer Situation. Die gesamte Pornoindustrie ist darauf abgestellt. Die, die gesamte was? Du hattest gerade einen Aussetzer? Porno, du... in, Pornoindustrie ja. Ach so. ist Ach. darauf abgestellt. Die ganzen Krimis, ja. die im Fernsehen gezeigt sind, sind darauf abgestellt. Mhm. Und so wie wir draußen ein Kino haben, haben wir auch ein Heimkino Kino in unserem Kopf. Ja. Wenn ich mir eine erotische Situation in meinem Kopf vorstelle, ja. dann kann in mir solche Gefühle erzeugen. Wenn ich mich erinnere oder mir vorstelle, ah, ich gehe da jetzt hin zu dem Treffpunkt, wir wollten uns jetzt treffen, um diese Sendung zu machen. Mhm. Und ah, und ich weiß ja schon, dass sowieso wieder das und das passiert. Ja? Mhm. Da kann ich mich vorher schon in was reinsteigern, ah, okay, was ja. überhaupt noch nicht passiert ist. Ja. Oder vielleicht nur dadurch passiert, dass du dich schon vorher reingesteigert hast. Richtig. Ganz genau so ist es. Also wir können sehr leicht Emotionen in uns erzeugen. Hm. Ohne weiteres, gar kein Thema. Und zwar passiert das ständig, ganz subtil, indem wir Menschen kennenlernen. Also ich weiß zum Beispiel von dir, dass du extrem zuverlässig bist. Hm. Ja. Also ich, ich habe das Bild von dir, hab habe ich schon eine Emotion in meinem Kopf erzeugt, Prank, zuverlässig, ah, angenehm, mhm. sichere Situation, mhm. warmes, wohliges Gefühl, Mittwochmorgen, 9 Uhr, ah, gleich Prof. Pranko an, wunderbar, brauche mich um nichts zu kümmern, der hat schon alles organisiert und fertig, ja. Da habe ich gleich ein positives warmes Gefühl. Hm. Während, wenn ich mit anderen Leuten unter Umständen was zu tun haben muss, ne, da weiß ich, hm, die gucken schon mal kritisch auf dich, die wollen was von dir, du sollst Erwartungen erfüllen, die äh, misstrauen dir. Und ja, hm. dann bin ich schon mit halb eingezogenem Schwanz unterwegs, Bibber schon so ein bisschen, mache ich es denen nur heute auch recht? Ja. Stell dir unzählige Schüler und Schülerinnen vor, die morgens mit genau diesem in die Schule gehen. Ja. Habe ich meine Hausarbeiten denn auch richtig gemacht? Ah, ich habe schon 30 Mal nur eine 4 gekriegt. Ich habe es bestimmt wieder nicht richtig gemacht. Hm. Und ich weiß ja, dass ich nicht so angezogen bin und meine Fingernägel nicht so sauber sind und meine Haar nicht und meine Klamotten nicht so sind, wie meine Mitschüler das haben wollen, weil ich mir nicht brennend leisten kann, hm. äh, dann stehe ich wieder alleine in der Ecke. Ja. Das ähm, passiert jeden Tag ist, milliardenfach. Ja. Millionen, auch, auch, Milliarden. das, auch das ist ja schon wieder, ähm, da sind, wenn man das hinkriegt, mir reicht es schon oft hinzukriegen, dass das mir bewusst zu machen, dass dieser Mechanismus so abläuft, auch wenn ich ihn nicht durchbrechen kann in dem Moment. Ja, ne? genau. Und das finde ich schon eine ganz, ganz große Qualität, überhaupt dahin gekommen zu sein. So ja. also ich finde es ganz schrecklich, wenn du in diesem Film drin steckst und nicht mal merkst, dass es ein Film ist. Ja. So, ne? ja. Genau so ist es. Und letzten Endes gilt es nur, nur darum. Zu merken, dass es, zu merken, dass es ein komme Film ist. Ich ja. immer wieder auf den gleichen Punkt. Egal, ich weiß nicht, ob du es auch merkst. Es geht nur darum, zu merken. Hm. Es geht nur darum, bewusst zu sein, was jetzt passiert. Ja. Und wenn man Glück hat, sich rauszuziehen und auf die Metaebene zu Ich kann mich noch gut erinnern, das war vor zwei oder drei Jahren, da habe ich mit mit Valerie, du kennst Valerie, ne? mhm. hatten wir uns in Wien, auch macht auch schon vier Jahre sein, in Wien eine Woche Arbeitszeit genommen für mhm. Gaia mhm. University und Gaia Academy. Mhm. Wir brauchten so ein, zweimal im Jahr so eine Woche, 14 Tage Präsenzzeit, um konzeptionell zu arbeiten. Mhm. Und da haben wir uns eine Woche Zeit genommen. Wir waren in einer Wohnung, die wurde uns von Freunden von Valerie zur Verfügung gestellt, das war ein quasi ein Museum einer verstorbenen alten Dame. Hm. Und äh, da stand alles noch so. Das sah aus, als wenn die, vor, wenn die tags vorher gegangen war. Das stand aber schon seit fünf oder sechs Jahren so. Hm. Ungefähr, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und da war also eine sehr gewisserweise eine bedrückende Atmosphäre. Du bist quasi und in so einem... Und ich, du bist in so einem ganz komischen Ding. Und Valerie und ich hatten gleichzeitig auch eine schwierige Zeit, weil diese ganze Akademie schon damals auf sehr wackeligen Beinen stand und wir an dem Punkt waren, hm, was können wir noch tun? Hm. Ne? Oder wie können wir es machen? Und wir waren also auch in hohem emotionalen Druck. So. Und da passierte es uns immer wieder, dass wir uns richtig, richtig verstrickt haben in Ärger, Wut, Verzweiflung und uns auch gegenseitig richtig angemacht haben. Hm. Und das Dolle war, dass wir immer wieder nach einer Weile in der Lage waren, uns daraus zu ziehen. Hm. Ja am eigenen Schopf aus dem emotionalen Sumpf zu ziehen und zu fragen, Moment, um was geht es denn jetzt hier eigentlich? Hm. Welches Muster machen wir gerade? Was brauchen wir hier eigentlich? Ja? Um dann von da, von der anderen Ebene zu gucken und zu schauen, ob uns möglich ist, da was zu machen. Und manchmal hatten wir einfach zu viele Stunden gearbeitet oder 13, 14 Stunden am Tag dann wurde uns das klar und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach mal in die Sauna gehen hm. oder spazieren gehen oder in den Park oder schön essen gehen oder sonst irgendwie sowas. Also irgendwas, was Tapeten uns freut. Tapetenwechsel. Ne? Hm. Uns ablenken. Also auch für die, der geistigen Müdigkeit ähm, Möglichkeit geben, sich wieder auszuruhen. Weil man kann auch geistig ja sehr müde werden. Hm. Dass man das merkt. Aber das braucht ja ein Gegenüber, der oder die äh, das mit dir zusammen auch, auch äh, in, zu Wege bringt. Ne? Wenn du jetzt mit ja. jemandem zu tun hast, der überhaupt nicht auf dieser Be Bewusstseinsebene unterwegs oder diese Ebene wechseln kann, ähm, ist, ist es ja schwer. Dann kannst du für dich zwar, das zwar gut geregelt kriegen oder den anderen auch immer wieder darauf hinweisen, aber es äh, fällt ja umso leichter, je wacher ähm, man da gegenseitig ist. Also natürlich ist es toll, wenn sich zwei Leute so begegnen können und der eine sagen kann, du hör mal, lass uns mal eben einen Schnitt machen, auf welcher Ebene sind wir eigentlich? Ja. Was passiert hier mit uns eigentlich? Das bedeutet, dass beide sich darüber im Klaren sind, dass solche Dinge passieren. Ja. Dass beide an einem wunderschönen Punkt sind. Darüber Bewusstsein zu haben, sich darüber trainieren können, und dann damit weiterarbeiten können. Mhm. Okay, das heißt, da ist der Prozess in der Waage. Ja? Wenn du aber eine Situation hast, wo nur einer von beiden in der Lage ist oder auf diesem Erkenntnisstand ist ja, und der andere nicht, dann muss der, der, den, der die Erkenntnis hat, sich in ein, sich weiterentwickeln, nämlich sich so weiterentwickeln in der Lage ist, ohne den anderen zu dupieren, sondern sehr feinfühlig das Gespräch so zu leiten, dass man aus dieser Schleife rauskommt. Ja, weil sonst ohne platt oder belehrend zu werden. Genau, ich glaube, das ist, wenn, wenn du diesen, diese Denkfigur nicht so drauf hast, oder den, den das gerade nicht präsent hast, für, auf mich wirkt das dann immer, ähm, wenn jemand mir so kommt, ja, ich mich gerade ärgere über irgendwas und jemand meint dann so, ja, hey, Moment mal, stopp, lass uns mal hier die Ebene wechseln. Das hört sich dann oft so danach an, so, wie, wie, wie, hallo, nimmst du mich gerade nicht für voll, es ist gerade wichtig, dass ich mich jetzt ärgere mhm. hier so, ne? mhm. Mhm. Also das, genau. das geschickt einzufädeln, ähm, ist, ja. ist, ist, ist, ist dann die Kunst, ne? Richtig, das ist dann die Kunst. Und dann vielleicht auch noch im nächsten Schritt den anderen ähm, mitzunehmen in das Verstehen, dass es einfach unterschiedliche Ebenen gibt. Hm. Und das ist dann Meisterschaft. Ja. Du hast jetzt schon an verschiedenen Stellen immer wieder die GfK erwähnt, vielleicht, wo wir gerade hier dabei sind, so ähm, verschiedene Handhabungen der Problemlage mal durchzusprechen. Mhm. Ich, ich finde äh, GfK, gewaltfreie Kommunikation, äh, finde ich ein tolles Werkzeug, um äh, äh, das mal so als, als oder ein Werkzeugkasten, das ist ja ein ganz, ganz, ganzer Werkzeugkasten eigentlich, mit dem man sich in solchen Situationen ähm, sich selbst gut helfen kann, aber auch anderen unterstützend helfen kann, ohne das wirklich da so benennen zu müssen, dass ich mache jetzt GFK mhm. mit dir oder sowas. Ne? Mhm. Vielleicht kannst, kannst du mal ähm, für äh, alle, die noch nie von gewaltfreier Kommunikation gehört haben, mal in, in äh, relativ kurz zusammenfassen, worum es geht und was eigentlich so die Knackpunkte sind. Also gewaltfreie Kommunikation ist ein, eine Methode, ein Konzept und eine Methode, letztendlich auch eine Lebensform, die unglaublich uralt ist und in heutiger Zeit von Marshall Rosenberg formuliert und zusammengestellt worden ist. Mhm. Und er derjenige war, der das in dieser Konzeption Gewaltfreie Kommunikation heißt, gelehrt worden ist und viele, viele Lehrer und Trainer es inzwischen gibt. Und gewaltfreie Kommunikation will erreichen, dass ich lerne, dass alles, was ich tue, dazu dient, in mir, in mir Bedürfnisse zu erfüllen. Bedürfnisse sind etwas, das alle Menschen weltweit gemeinsam haben. Das ist der gleiche Satz, der trifft auf jeden Menschen zu. Hm. Das ist die, eine Ebene, die von allen geteilt wird, ja, wo jeder sich wiederfinden kann. Hm. Und dieser Prozess läuft in der Regel im Alltag der Prozess des Bedürfniserfüllens läuft in der Regel im Alltag quasi automatisiert ab. Wir hinterfragen das nicht mehr. Wir haben für bestimmte Bedürfnisse bestimmte gewohnheitsmäßige Erfüllungsstrategien. Mhm. Und dazu sollen auch die uns umgebenden Menschen auf eine gewisse gewohnheitsmäßige Energie reagieren. Mhm. Also, wenn ich morgens aufstehe, will ich durch einen Morgenkuss meine Beziehung zu meinem Liebsten herstellen. Mhm. Ja, und erstmal sagen, morgens quasi wie ein Ritual, ah, wir sind uns noch nah und wir sind verbunden. Mhm. Ich könnte auch ganz was anderes machen. Mhm. So, und indem ich diese Dinge anfange auseinander zu dividieren und zu analysieren, ähm, kriege ich eine größere Bewusstheit darüber und letzten Endes eine größere Handlungsfreiheit. Hm. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, Leo Branko, wenn ich merke, dass wir um 9 Uhr verabredet sind und ich, ich dich um halb zehn noch nicht erreichen kann, merke ich, dass mich das schmerzt merke ich, dass ich traurig werde, weil mein Bedürfnis nach Sicherheit und Klarheit und Transparenz nicht erfüllt ist. Bist du bereit, mir eine Mitteilung darüber zu machen, zukünftig, wenn du durch irgendetwas aufgehalten wirst? Hm. Und dann kannst du Ja oder Nein sagen. Aber es hat nicht mehr... es, es äh Du, ent, na was heißt entledigst, aber du, ähm, ähm, du wandelst deinen Ärger, deinen Frust ja in ganz konkrete Struktur um. Das ist ja das, was, was durch diese vier Schritte passiert. Ich fasse sie nochmal zusammen, korrigiere mich, ne. Ich mhm. habe eine Beobachtung, mhm. ich beschreibe, wie es mir damit geht. Mhm. Du ich, äußerst dein Gefühl. Mein, ich äußere mein Gefühl, Schritt zwei. Schritt drei, ich, ähm, sage, was ich stattdessen eigentlich brauche. Mhm. Und Schritt 4, also auf der emotionalen Ebene, mhm. und Schritt 4 ist, ich äußere eine konkrete Bitte oder einen konkreten Wunsch, wie ich dieses mhm. Bedürfnis auf der emotionalen Ebene erfüllt kriegen kann. Und zwar, das ist das Wichtige bei dem Wunsch oder der Bitte, dass der andere das mit Ja oder Nein beantworten kann. Mhm. Was macht man eigentlich, wenn, wenn wenn man da ein Nein bekommt? Ich meine, optimal ist ja dann, man hat das so gut auseinanderklamüsert und so aufgedröselt, dass der andere versteht, wie es einem geht damit und bereit ist, einen zu unterstützen. Ja. Mhm. Aber was macht man eigentlich, wenn er sagt, öh, ja, nee, nein? Mhm. Ist das eigentlich in irgendeiner, ist das, ist, ist das Ziel das Ja oder ist das, oder ist das eigentlich egal, sondern ist das Ziel den anderen in die Situation zu versetzen, sich dazu äußern zu können? Also das Ziel ist, dass beide miteinander verstehen, wie es dem anderen geht, warum es dem anderen so geht. Hm. Und die GfK hat ein Menschenbild, das davon ausgeht, wenn beide einander verstehen und emotional nachvollziehen können, warum es dem anderen geht, wie es dem geht, dass sie dann auch immer bereit sind, einen Beitrag dazu zu leisten, dass es dem anderen gut geht. Hm. Also die GfK hat ein positives Menschenbild. Ähm, und wenn ich ein Nein bekomme, ist es für mich ein Signal, dass ich dass der andere noch nicht an dem Punkt ist, dass der sich verstanden fühlt in seiner Not oder in dem, dass er das, was er getan hat, auch nur dazu diente, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Mhm. Also, wenn du mir dann sagst, nö Katharina, das meine ich, dann ist es für mich ein Signal, dass du wirklich Raum brauchst, zum Beispiel dich zu erklären, Warum du deine, unsere Verabredung nicht hast einhalten können. Hm. Ja? Also, das heißt, wenn ein Nein kommt, ist es für mich ein Signal, dass ich dir mein Ohr und meine Aufmerksamkeit schenke. Ah, ja wie kriegt man es eigentlich hin, dass ähm, solche, diese, diese vier Schritte sind ja erstmal so recht leicht einzusehen und, und zu verstehen und es bedarf einfach einiger Übung, das immer wieder für sich einzubauen, überhaupt so klar zu kriegen. Ähm, ich finde, es passiert immer leicht, dass das, äh, oder oder f, so war mein erster Eindruck, als ich mit GfK überhaupt in, in Berührung kam, ja, hilfreich, aber äh, wirkt das nicht unheimlich gestelzt? Also wie kann, kann, ich, kann ich es auch so formulieren, dass ich, ähm, äh, dass das sich in den ganz normalen Gesprächsfluss einklingt? Ja, also ich habe da mh, mir auch viel Gedanken drüber gemacht und bin an so einem Punkt angekommen, wo ich sage, also wer so damit umgeht, der ist quasi noch in einem, man nennt es liebevoll Baby-Giraffen-Stadium. Hm. muss dazu sagen, Giraffen und, und, äh, äh. Giraffen sind die Leute, die, die sich in dieser GfK üben. Hm. Weil das Symbol und eine, es gibt eine kleine Geschichte von Marshall Rosenberg, wo die Giraffe als Symbol genutzt wird mit ihrem langen Hals, dass sie einfach auch in der Lage ist, von einer Metaebene auf die Dinge zu schauen, mhm. die Sache zu überblicken, die Sache zu überblicken, mhm. Na? Und mh, die Baby ist halt die, die gerade auf dem Weg dahin ist, das so zu, weil ich ähm, die äh, übt sich in diesen vier Schritten. Ja. Und diese vier Schritte haben natürlich bestimmte Formulierungen. Beobachtung ist, wenn ich sehe, höre. Hm. Ja, dann fühle ich, ja, weil mein Bedürfnis ist, bist du bereit. Das hm. sind in Kurzform die vier Schritte. Und wenn man das so macht, hört sich das tatsächlich sehr steif an. Hm. Und alle Paare, wo nur ein Partner die Giraffen die die gfk anfängt zu üben und kurse macht und damit übt zu hause das sollte man übrigens nie tun mit dem lebenspartner oder liebespartner giraffen ähm, gfk zu üben die fühlen sich damit nämlich selber sehr schnell nicht ernst genommen hm. und das ist verständlich weil man sich erstmal in diese denke in diese ebenen einfühlen muss und das braucht training sind wir ja schon häufiger dran gewesen. Hm. Aber ich denke, letzten Endes braucht es noch was ganz anderes. Und das hat eine äh, GfK-Trainerin, nämlich Bridget Belgrave, sehr schön formuliert. Sie, es gibt dieser ganze Kontakt, ein GfK-Kontakt oder ich sage mal, ein Kontakt mit, einem, wie ich es nenne, weil für mich gehören da noch ein paar andere Dinge mit zu, die so nicht formuliert sind in der GfK. Ich nenne es konstruktive Kommunikation. Hm. Oder heilsame Kommunikation. Weil der Buddha hat genau diese gleichen Sachen zum Beispiel schon vor 2000 Jahren gesagt. Das kann man in den Schriften nachlesen. Hm. Ich denke, das sind also grundlegende Ganze Muster. Ja, das Ganze ist eingebettet in einen Rahmen, der zu tun hat mit meiner Absicht. Habe ich die Absicht, dass ich mit, dass ich den anderen verstehen will hm. überhaupt? Habe ich überhaupt die Absicht, dass ich Frieden haben will und Harmonie? Oder habe ich die Absicht, Dominanz oder Machtkämpfe zu machen? Hm. Ja? Das Zweite ist, geht es mir darum, Verbindung zu schaffen? Will ich wirklich mit dem anderen in Verbindung stehen? Oder geht es mir darum, wie es manchmal in bestimmten sozialen Kontexten Sitte ist, um zum Beispiel eine hierarchische Situation wiederherzustellen, dass ich eine Distanz schaffen will? Hm. Oder will ich vielleicht eine Distanz schaffen mit meiner Kommunikation? für mich das Bedürfnis nach Sicherheit zu erfüllen, hm. ja. Und dann gehört zu dem Kontext auch noch, dass ich achtsam bin, dass ich wach bin, dass ich gut zuhöre. Ich denke auch, ich vor allem sich also selbst gegenüber erstmal, ne? um ja, nochmal auf, auf den Anfang richtig. unseres Gesprächs zurückzukommen. So, ne? Achtsamkeit beginnt ja mhm. bei mir selber. Mhm, mhm. und dann ist, ist so ein Punkt ähm, das Ganze in die Gegenwart zu bringen also hier und jetzt hm. spielt die Musik ja es gibt nur einen einzigen Moment in dem ich etwas verändern kann das ist es jetzt es gibt nur einen Tag an dem ich etwas verändern kann und das ist heute hm. das gestern kann ich nicht verändern und das kann ich noch nicht gestalten. Hm. Ja? Nur, nur in diesem Augenblick kann ich etwas tun. Und nur in diesem Augenblick, wenn ich wach bin und aufmerksam bin und zugewandt bin, und das bedeutet dann in der GfK, dass ich auch aufmerksam darauf bin, dass Leute häufig mit alten Klamotten ankommen oder mit Gewohnheitsmustern, mit Vorwürfen und gestern hast du aber. Hm. Ja, und dann kann man dazu raus, und das, was gestern passiert ist, das ist heute noch in dir da. Da erinnerst du dich und da ist der Schmerz noch heute in diesem Augenblick lebendig. Mhm. Ja? Was kann ich jetzt in diesem Augenblick tun für dich? Nicht was war gestern. Weil gestern, was ich gestern mit dir gemacht habe, oder dass ich, dass du enttäuscht von mir gestern warst, an dem gestern kann ich nichts machen. Mhm. Und das ist so eine verrückte Nummer, dass die Leute darin festhalten, was gestern war. Aber eigentlich, eigentlich sind sie sich dessen bewusst. Deswegen bringen sie es so, weil sie mir sagen wollen, du, was da gestern passiert ist, das ist immer noch eine Wundestelle in mir. Das macht und ich, jetzt möchte, ich möchte, dass du heute und jetzt etwas für mich tust, um den Schmerz von gestern zu heilen, hm. mir wieder gut zu machen. Und in gewisser Weise, dass, dass ich das, ich finde es immer so interessant für mich zu sehen, äh, das, was ich in Kommunikation mit anderen erlebe, zum Beispiel auf diese Art und Weise, mit, dass ich Vorwürfe von gestern kriege, die aber im hier und jetzt Ärger mhm. befeuern ähm, mhm. und solche negativen Emotionen auslösen. Ähm, diese Ebene habe ich ja in mir selber genau so. Mhm. Das ist eigentlich ein Recyclingverfahren. Ja. Es ist eigentlich ein Kompostierungsverfahren, was total genial ist, weil die Leute nämlich auf diese Art und Weise ihr eigenes. Ja, die merken, da ist noch was, da, das, da, da ist Scheiße stecken geblieben. Ja? Mhm. Da ist noch was von gestern. Und das servieren sie mir heute und geben mir heute damit die Chance, dass ich damit was machen kann. Mhm. Ja. Wenn du es positiv und, aufnimmst und nicht ja. äh, wiederum, äh, dass dein eigenen Ärger an der Situation wieder vorantreibt. Ja. So, ne? Und je kompetenter ich da bin, und da sagt mir einer, du weißt du, ich merke, da ist noch was vom letzten Mal, da ist noch eine Wundestelle. Hm. Wenn ich kompetent bin, dann sage ich, hm, das finde ich, das freut mich, dass du mir das sagst. Lass uns doch mal schauen, was ich tun kann, was du brauchst. Ja? So, wenn ich kompetent bin. Also es fängt mal wieder mit uns selbst an. Es fängt das immer mit uns selbst an. Aber weißt du, das ist ja das Geniale. Das, wenn wir selber es tun können, dann haben wir die Macht. Hm. Dann haben wir die Kompetenz. Dann können wir. wenn, Weil da, da können wir was machen. Wir können uns selber verändern. Wir können nicht den anderen verändern. Hm. Es gibt ja dieses, äh, Ohne Ende. dieses schöne Beispiel des Mobiles. Ne? Ähm, äh, ich muss gar nicht den anderen verändern, solange ich sobald ich mich selber verändere in dieser in diesem Kräftehaushalt ähm, äh, äh, äh, führt das automatisch dazu, dass sich auch die anderen äh, ja was heißt verändern, aber bewegen so oder so ne? und zu sagen mhm. so ja ich kann gar nichts daran ändern zum Beispiel Mhm. An meinem Ärger, an meinem Jähzorn. Ähm, in dem Moment, wo ich das aufgebe, also es ist das, was ich für mich einfach äh, gemerkt habe und wo, wo, ich, wo ich dran arbeite, doch hoffentlich mhm. immer weiter. Ähm, in dem Moment, wo ich mich dafür entscheide, ja doch, natürlich kann ich was daran ändern. Ich kann es mir zum Beispiel bewusst machen, dass ich gerade ärgerlich werde, dass ich gerade ärgerlich bin mhm. und dass, äh, wenn ich es so einfach laufen lasse, es mir entgleitet und dann bin ich halt wütend. Ja, dann mhm. ähm, äh, das ist ja schon das ist ja schon der, der Schritt in die Richtung, dass ich äh, tatsächlich schon Kompetenz mir ranschaffe. Mhm. Richtig. Und Was? es gibt unheimlich viele Menschen, die sich danach sehnen, weil es schafft Leid. Die Menschen sind unglücklich. Mhm. Es gibt unheimlich viele Menschen, die sich danach sehnen, mit ihrer Wut und ihrem Ärger anders umzugehen. Und sie fürchten, die riesigen Eskalationen, wie man sie früher in den Menschen oder Selbsterfahrungsgruppen erlebt hat. Ja. Wo man einfach mit einem Vulkan von altem Zeugs und jahrzehntelang aufgestauter Wut konfrontiert wurde, die dann schlicht und ergreifend überwältigend war. Hm. Aber ich finde, Das, das ist muss gar nicht so sein, sondern man kann ja Schicht um Schicht. Ich finde warum so warum so, wenn man wie ein Archäologe einfach Schicht um Schicht äh, langsam ja. und gleichmäßig abtragen kann? Ne? Ja das ist das eine, wo wir jeder uns im Alltag üben kann und für die für die Vulkanausbrüche ja, da kann ich äh, mir einen geeigneten Kontext suchen hm. der sicher ist, wo ich kompetente Personen habe, die in der Lage sind, so tief reinzufühlen, dass sie erkennen können, was in den Menschen in der Zeit vor der Wort vor dem passiert ist. Hm. Ja. solche Menschen gibt es. Die können so tief spüren, die können begleiten und für das tägliche Leben und für die Weiterentwicklung reicht es genauso, wie du sagst, Schicht und Schiff, Schicht, der Zwiebelprozess. Ne? Hm. Oder ich sag mal, es reicht ja schon, wenn ich im Hier und Jetzt anfange und ein bisschen glücklicher bin, weil ich ein bisschen genauer hinschaue, was mit mir ist. Hm. Wie immer an dieser Stelle ja? interessiert uns natürlich auch brennt wie... Äh ihr das da draußen macht, wie der Hörer das tut, was, was ist euch bis jetzt während unseres Gesprächs in den Sinn gekommen und wie geht ihr selber mit Wut und Ärger und solchen Emotionen um. Wir freuen uns, wenn ihr euch uns schreibt. Ähm, ihr findet äh, Kommentarmöglichkeiten und Kontaktmöglichkeiten wie immer auf der Website zu diesem Podcast, nämlich unter denkblasen.branko chanak.de und wir würden uns sehr über Kommentare freuen. Katharina. Ja, mein guter. Wieder eine aufregende Runde. Ja, spannend, ne? Ja, vor allem, wenn ich man... Ich finde, es ist total spannend. Wenn man selber so mit dem Thema vom Naturell her befasst ist. Mhm. mhm. Und äh, das ist äh, gerade in diesem Bereich, ich finde es für mich einfach eine ne spannende Reise und, und ein gutes Beispiel, dass man nicht äh, da kleben bleiben muss, wo man irgendwo von seinem Nervenkostüm meint zu sein, sondern dass man sich entwickeln darf. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und sind ja. wie immer sehr gespannt, was das nächste Thema sein wird. Bis dahin. Okay. Tschüss. Tschüss.